ich 2:1. Ja, also wir selber als, als, als Ägypter hatten wir nur einen Spieler bei einer Champions League Finale, Mohamed Salah. Aber sie haben selber schon äh, in der deutschen Liga auch viele ägyptische Spieler trafen, Sie äh, allen voran Henry Ramsey und Mohamed Almohar. Können Sie sich an, an diese Spiele erinnern oder wie erinnern Sie sich an diese Begegnungen, wenn die passiert waren? An, an Ramsey kann ich mich noch etwas erinnern. Ähm, ähm, ich glaube auch Laudon und Werder Bremen da gespielt, ist das richtig? Hm. Kaiserslautern, Werder Bremen. Ja. Ähm, ähm, großer Spieler, ähm, cleverer Spieler, technisch starker Spieler. Ähm, ähm, hat er auch zu beiden Vereinen sehr gut gepasst. Kopfballstarker Spieler. Ähm, immer hat immer nett und freundlich gewirkt. Aber wollte immer hatte ich das Gefühl das Beste für sich und für seine Mannschaft. Ja. Ähm, was ist denn eigentlich mit mit mit Zidane, Mohamed Zidane. 3x1, das war der, der war, da, war auch ein Ägypter, oder? Ja, der war bei Hamburg, Werder, Bremen, Mainz, mein, ähm, auch Gera, Dortmund auch. auch. Den habe ich, hab ich zum Beispiel auch gut in Erinnerung, ähm, ähm, ja, schneller, flinker Spieler, der, der Tore geschossen hat. Ähm, was dann letztendlich so die, die, die, die ähm, afrikanischen Mannschaften auszeichnet oder die Spieler auszeichnet. Na, dass sie da technisch immer versiert waren, kreativ waren, starker am Ball waren und auch schnell und flink. Ich ähm, wollte auch kurz fragen, können Sie mir ein bisschen erzählen von Ihrer Rückkehr nach Ihrer Verletzung im Mai 2009 gegen Borussia Mönchengladbach? Wie haben Sie sich in diesem Moment gefühlt, also die Rückkehr? Ja, aber ähm, ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, ein großartiges Gefühl, weil eine sehr lange Leidenszeit hinterein lag. Ja. Ähm, wir haben damals in, in Gladbach gespielt, genau. Und, ähm, ja, wurde dann beim Stand von 4 6. Minute rum eingewechselt und das ganze Stadion, auch die, die, die Gladbacher Fans, haben applaudiert. Kannten ja dann logischerweise durch die Öffentlichkeit meine Leidenszeit. Und ähm, das freut uns natürlich sehr und ähm, hat man eine große Anerkennung bekommen. Und für die ganzen Tage, für die Reha-Zeit, wo man da alleine geschuftet hat, ähm, wurde man dann letztendlich nochmal mit der Applaus belohnt. Ähm, habe dann auch in den. Spiel noch ein Tor vorbereitet zum 5-0, auf Kattletz hat es geschossen, ähm, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich dann aufhören werde, ähm, einen Monat später, ähm, aufgrund von meiner Verletzung ist es dann notwendig, dass ich da aufhören musste. Äh, damit ist es natürlich aus heutiger Sicht mein letztes Spiel gewesen, was natürlich ja. irgendwo immer ärgerlich ist, ähm, wenn man auf, aufgrund von Gesundheitsproblemen aufhören muss. Ja, also das passiert immer. Mit besonderen Spielern kann man sich immer an diese Sachen erinnern. Aber Sie waren auch ein ganz großartiger und besonderer Spieler. Wir wollen nur wissen, können Sie mir ein bisschen erzählen von den Möglichkeiten, die Sie hatten, also sich den großen Clubs in Spanien oder England anzuschließen. Also im Sondern, als Sie nach der Saison 2002 kurz davor standen, ein Angebot von FC Barcelona zu erhalten. Ja, das, ähm, da standen auch ein paar, ein paar Vereine, ja, hatten schon Interesse. Aber es wurde nie konkret. Aber Barcelona war es zweimal. Einmal direkt in der Saison und eine Saison später auch nochmal. mal. Hatten sie es auch nochmal versucht. Ähm, leider ist unsere große Mannschaft, großartige Mannschaft von Bayer Leverkusen ein bisschen auseinandergebrochen. Mhm. Und da wollte mich Leverkusen in dem Jahr auch nicht noch gehen lassen. Und deswegen hat es dann auch aus verschiedenen Gründen auch ein Jahr später nicht geklappt. Was natürlich, ich hätte es gerne gemacht. Ähm, logischerweise hat Vereinsseite gesagt, ähm, leider nicht.